Welche Fehler treten besonders häufig bei der Beschreibung von Kreuztabellenergebnissen auf? Wenn Sie eine Kreuztabelle korrekt erstellt haben, dann folgt die nächste Herausforderung, das Ergebnis korrekt zu beschreiben. Ich nehme hier wieder dasselbe Beispiel, was Sie aus den vorherigen Videos kennen. Wir haben also den Anteil der Erwerbstätigen hier verglichen. In der Gruppe der männlichen Befragten liegt dieser Anteil bei 50%. Und in der Gruppe der weiblichen Befragten liegt der Anteil der Erwerbstätigen bei 37,5%. Das haben wir aus den Spaltenprozenten der Kreuztabelle abgelesen. Und wir möchten jetzt gerne diese beiden Prozentwerte miteinander vergleichen. Und da sieht es jetzt so aus, dass wir dafür den Wert von den Männern, also die 50%, durch den Wert von den Frauen, also die 37,5%, teilen. Dann kommen wir auf einen Wert von 1,33 und somit können wir diesen Satz formulieren, den Sie hier sehen. Der Anteil der Erwerbstätigen ist in der Gruppe der männlichen Befragten 1,33-fach so hoch wie der Anteil der Erwerbstätigen in der Gruppe der weiblichen Befragten. Welche Fehler können jetzt bei dieser Beschreibung auftreten? Erster Fehler. Als Ergebnisbeschreibung wird geschrieben, der Anteil der Erwerbstätigen, die männlich sind, liegt bei 50%. Welcher Fehler liegt hier vor? Überlegen Sie einmal kurz. Genau. Sie haben sich wahrscheinlich schon gedacht, hier wurden die Spaltenprozente und die Zeilenprozente verwechselt. Das heißt, wenn wir nochmal auf unsere... Folie hier schauen. Wir haben von den Männern 50 die erwerbstätig sind. Das ist die richtige Beschreibung für die Spaltenprozente. Wenn man diese Beschreibung hier wählt, dann hat man die Zeilenprozente beschrieben, und zwar den Anteil der Erwerbstätigen, die männlich sind. Das heißt, hier müssen Sie die Formulierung umdrehen. Sie müssen sagen, der Anteil der Männer, die erwerbstätig sind, liegt bei 50 Zweiter Fehler, der auftreten kann. Hier kann man, hat jemand geschrieben, der Anteil der Befragten, die männlich und erwerbstätig sind, ist 1,33-fach so hoch wie der Anteil der Befragten, die weiblich und erwerbstätig sind. Wo liegt hier der Fehler? Überlegen Sie einmal kurz. Ja, die Formulierung ist hier das Problem, dass dort gesagt wird, Befragte, die männlich und erwerbstätig sind. So eine Formulierung wäre passend, wenn man die Gesamtprozente der, Spalten, äh, der Kreuztabelle beschreiben möchte. Dort ist nämlich dann abzulesen, wie viel Prozent der Befragten in einer bestimmten Zelle liegen, also wie viel Prozent der Befragten männlich und erwerbstätig sind. Auf diese Gesamtprozente beziehen wir uns aber überhaupt nicht bei der Beschreibung dieses Zusammenhangs, sondern ausschließlich auf die Spaltenprozente. Das heißt, die Formulierung müsste eben heißen, der Anteil der ähm, Erwerbstätigen ist in der Gruppe der Männer so und so vielfach so hoch wie in der Gruppe der Frauen. Dritter Fehler. Dort schreibt jemand, der Anteil der Erwerbstätigen ist in der Gruppe der männlichen Befragten um das 1,33-fache höher als in der Gruppe der weiblichen Befragten. Was ist hier der Fehler? Das Problem ist hier diese Formulierung um das 1,33-fache höher. Das ist nicht korrekt, denn der Anteil ist 1,33-fach so hoch. Wenn der Anteil um das 1,33-fache höher wäre, dann wäre er 2,33-fach so hoch. Also achten Sie bei der Formulierung immer darauf, dass, dass, dass Sie das nicht verwechseln, diese Formulierung um das so und so vielfache höher und so und so vielfach so hoch. Der, Fehler. der Anteil der Erwerbstätigen ist in der Gruppe der männlichen Befragten 1,32-fach so hoch wie der Anteil der Erwerbstätigen in der Gruppe der weiblichen Befragten. Was ist hier falsch? Der Fehler ist nicht ganz so leicht zu erkennen. Hier wurde folgender Fehler gemacht, es wurde zu früh gerundet. Die Rundungen werden immer erst ganz am Ende der Berechnung durchgeführt. Das heißt, wir behalten erstmal die, die Nachkommastellen bei den Prozentwerten behalten wir erst mal bei. Wir rechnen also 50% durch 37,5%. Und das Ergebnis ganz am Ende können wir dann runden. Hier hat die Person schon vorher gerundet, hat also die 37,5% auf 38% gerundet, hat dann die Berechnung durchgeführt und dann kommt ein ganz leicht anderes Ergebnis heraus. In diesem Fall hier ist der Unterschied sehr gering, es kann aber auch ein größerer Unterschied sein. Also da denken Sie daran, immer erst ganz am Ende der Berechnung zu runden. Fünfter Fehler. Der Anteil der Erwerbstätigen ist in der Gruppe der männlichen Befragten um 25% höher als in der Gruppe der weiblichen Befragten. Welcher Fehler wurde hier gemacht. Hier wurde die Berechnung des Quotienten falsch herum gemacht. Und zwar wurde dort der Anteil der weiblichen Befragten, der ja bei 37,5% liegt, durch den Anteil der männlichen Befragten gerechnet. Und dann kam der Wert 0,75 heraus und dann hat sich die Person überlegt, dass der Anteil wohl 25% niedriger liegt. Diese Formulierung ist hier nicht richtig, weil wir uns ja als Referenzgruppe auf die männlichen Befragten beziehen. Also müssen wir auch bei der Berechnung mit den männlichen Befragten beginnen und deren Anteil, die 0,5, also die 50% durch die 0,375, rechnen. Wenn wir die Formulierung andersherum vornehmen wollten, wenn wir also sagen würden, um wie viel der Anteil ähm, der Erwerbstätigen bei den weiblichen Befragten niedriger ist als bei den Männern, dann wären die 25% korrekt. Und der sechste Fehler, der Anteil der Erwerbstätigen ist in der Gruppe der männlichen Befragten um 12,5% höher als in der Gruppe der weiblichen Befragten. Hier wurden jetzt einfach die Prozentpunkte genommen und als Prozente ausgegeben. Das sollte man auch nicht tun, sollte man immer darauf achten, dass man, wenn man die Prozentpunkte beschreibt, ist auch in der Formulierung dann bedenkt. Soweit zu den häufigsten Fehlern bei Kreuztabellen.